Und los geht's. Und ich bin zwar gerade ziemlich müde, also wenn ich jetzt gehe, <lacht> hoffentlich ist es nicht ansteckend, aber wie auch immer, ich mache trotzdem das Video jetzt. Umkehrfunktion in Diagramm erkennen. Und schauen wir, was das jetzt hier langsam bedeutet. Umkehrfunktion habe ich, wie man sie berechnen kann. Das also haben wir jetzt langsam. Im Bild hier, so, ganz schönes Bild. Y-Achse, ist zu erkennen, dass jede der beiden dargestellten Funktionen das Spiegelbild der anderen auf der y- Achse, da ist die y-Achse, da ist die eine Funktion und wenn wir jetzt diese diese sagen wir mal blaue Funktion spiegeln, so dann kommt jeder Punkt auf der andere Seite, dann haben wir diese Funktion, die g-Funktion, ja? Die blaue Funktion ist steigend. Und die rote Funktion ist fallend. Punkte entsprechen genau einander, wenn wir, an der y -Achse, wenn wir äh, die x- y-Achse spiegeln. Spiegel. Beispiele, beispielsweise entspricht der Punkt 1, 2, das ist tatsächlich ein Punkt von dieser blauen Funktion, dem Punkt minus 1, 2 von der Funktion f. Der y-Wert, also das hier ist genau der gleiche. Der Betrag der x-Werte auch. Also das ist 1 und der Betrag von minus 1 ist auch ohne Minus. 1. Nur das Vorzeichen der x-Werte ist anders. Also, wenn wir das jetzt hier als irgendwie eine Gleichung ausdrucken, das f von x, also wenn wir jetzt hier 1 nehmen, dann ist es das f von der Funktion 2, ist so viel wie, das g von Minus x, also gespiegelt auf der y-Achse, das 1 ist Minus 1, da ist heißt der Wert von Minus 1 bei der g-Funktion auch 2. Für die f-Funktion von Minus 1 so circa 0,25 ja? und wenn wir das jetzt hier für die g-Funktion machen, minus äh, 0,25 ist hier auch ungefähr 2,5, ist auch gespiegelt, ja. Die Werte der Funktionen sind gleich für die Gegenstellen. Ja. Das ist was, wie wir das jetzt können. Im Bild jetzt x als Achse als Spiegel. Hier ja, können wir eine ähnliche Situation. Der x-Achse als Spiegel jetzt hier, ja. Der Wert der Funktion hier oben ja, ist wo der 6, ja, an der Stelle 6 ist ungefähr 2,5 fast 2,4 sagen wir mal ja und für diese Funktion hier jetzt unten bei x ist 2,5 also f von x ist minus g von x also bei haben wir den Gegenwert ja. und dann ist die x Achse der Spiegel, was ist aber jetzt hier? Hier sehen wir zwei äh, indirekte Proportionalitäten. Schon jetzt hier mit zwei Zweigen. Ja. Man kann auch das Video über, ähm, von Funktionen da so sehen. Da ist auch nochmal die indirekte Proportionalität dargestellt. Ja. Und die Funktion hat auch zwei. 2 zwei Zweige, das ist allerdings die Funktion minus 3 von x durch x und 2 durch x. Ja. Und wir sehen jetzt hier gibt es viele Spiegelungen, nämlich ja, und das ist die Funktion y ist gleich x. Auf Deutsch hat das auch einen gewissen Namen, auf den anderen Sprachen allerdings nicht. Ja. Und wir sehen jetzt hier, die Funktion Jetzt hier ist ein Spiegel von sich selbst. Ja, dieser Punkt hier wird über die gerade hier gespiegelt an dieser Stelle. Und diese Stelle, also das ist jetzt eine Spiegelachse. In diesem Fall ist die Funktion von sich selbst. Das passiert allerdings auch mit dieser Achse in diesem Fall, aber das hat jetzt diese Achse, jetzt diese diese Gerade hier hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Ja? Und auch diese Funktion jetzt hier wird über diese Achse wirklich gespiegelt. Da sind die Zweigen gespiegelt. Ja? Dieser Zweig wird über diese Gerade hier, hier drüben gespiegelt. Ja? also in diesem fall gilt dass wenn f von x f äh von a gleich b ist dann ist äh, der wert der umkehrfunktion gleich der stelle der anfangsfunktion und hier sehen wir ein paar beispiele und das geht wirklich leicht also man muss einfach also erst dieser gerade hier erstmal darstellen, ja. Das y ist gleich x und dann einfach spiegeln, also das hier nehmen und umdrehen und auf die andere Seite so wieder spiegeln. Ja. Und in diesem Fall haben wir jetzt hier zwei Funktionen, das hier ist die Funktion b hoch x, das ist eine Exponentialfunktion und wie wir schon wissen, ist die Gegenfunktion der Exponentialfunktion die entsprechende Logarithmusfunktion. Ja? Also, um die Umkehrfunktion zu berechnen, müssen wir auf die unabhängige Variable umformen. Ja? Also, wenn wir f von x ist gleich e, e hoch x sozusagen hier haben, dann müssen wir auf x umformen. Ja? Und da haben wir die Umkehrfunktion gefunden. Um äh, das entsprechende Diagramm zu finden, reicht es halt, die Anfangfunktion auf diese Gerade hier, die Gerade y ist gleich x, zu spiegeln. Und da sehen wir noch ein paar Beispiele jetzt hier. Dieses Beispiel und dieses Beispiel. Da wird alles auf diese Achse hier gespiegelt. Ja? Allerdings, in vielen Fällen kommt es vor, dass die Spiegelung zwei Funktionen sein soll. Wieso? Ja, eine Funktion muss für, an jeder Stelle einen Wert haben. Ja? Also an der Stelle 4 darf eine Funktion nur einen Wert haben. Also wäre jetzt die Spiegelung, hatten wir an 4 zwei Werte. Und Daher sagen wir, dass die Spiegelung der quadratische Funktion. Diese rote Funktion jetzt hier, f, ja, die Spiegelung, die besteht aus zwei Zweigen, ja, diesen Zweig hier oben und diesen Zweig hier unten. Das sind zwei neue Funktionen, die zusammen die Spiegelung und diese Funktion ist. Ja. Und wir können auch denken, f von x ist gleich x x², wenn wir jetzt das x x², die Umkehr die Umkehrfunktion berechnen wollen, also die Gegenrechnung, dann ist die Antwort plus oder minus die Wurzel von f von x, ja, oder die Wurzel von y. Ja. Und das bedeutet, wir haben zwei Funktionen, die plus Wurzel von y und minus y Minuswurzel äh, von y. Und das y muss halt auch dann positiv sein, also die Spiegelung ist nur auf der positiven x-Achse. Äh, Gut, und das gleiche, dass es sogar mehr stehen können, sieht man auch hier, ja, das ist die Anfangsfunktion und die Spiegelfunktion, also die Umkehr, besteht aus drei Zweigen. Nummer 3 hier, der blaue, 2 und Nummer 1. Ja? Nehmen wir hier also zwischen, na, sagen wir mal, 0, also hier im ersten Quadrat, irgendwo in der Mitte. Dann gibt es drei Werte bei den Ja, Ein da, ein da oben und ein da unten. Ja, deshalb müssen wir drei Zweige zeichnen. Bei den periodischen äh, wird die Spiegelung selbstverständlich unendlich viele äh, Zweige haben. Deshalb im Fall wird nur ein Teil äh, der Umkehrfunktion als umfüllen. Funktion bezeichnet, ja. Und da sehen wir jetzt hier die, äh, was ist bei 0, 0 die Sinus oder die cosinus Lass uns ein bisschen denken. Ja, die Sinusfunktion ist 0, äh, ja, bei äh, x gleich 0 an der Stelle 0, ja. Also das jetzt hier ist die Sinusfunktion. Ja, steht ihr eh da? <lacht> Bin ich blöd? Und die Umkehrfunktion, also Sinus, also Bogensinus das jetzt, ist diese so orange Linie D da und die könnte unendlich weit so nach oben gehen, aber das, das werden so unendlich viele Zweige, ja, der Umkehrfunktion, hier wird nur dieser Zweig bezeichnet, für die Cosinusfunktion wird dieser Zweig bezeichnet und für die Tangens dieser, ja. Und das bedeutet jetzt dann in diesem Fall, <coughs> jetzt hier wird die Funktion zwischen äh, minus pi, die Umkehrfunktion zwischen minus pi viertel und pi viertel definiert und hier zwischen äh, auch minus pi viertel und pi viertel. Die allerdings nimmt einfach Werte zwischen minus pi halbe und pi halbe. Und so halt definiert man auch die Umkehrfunktion von periodischen Funktionen. Man beschränkt sich auf einem gewissen Intervall. Und somit haben wir auch den Begriff der Umkehrfunktionen in einem Diagramm erklärt. Hat doch nicht gegähnt <lacht> Seltsam, wie auch immer. Also, das war es mit den Umkehrfunktionen. Danke sehr.